Hallo meine Lieben, diesmal nehme ich euch mit auf einen Flohmarkt. Nicht nur auf irgendeinen Flohmarkt, nein, ich nehme euch mit auf den, kind auf den Baby- und Kinderflohmarkt. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, genial! Es gibt einen Flohmarkt, wo man sich Babys und Kinder kaufen kann. Super, das muss ich mir einfach anschauen. Und bei Flohmärkten ist es ja so, man kann ja ein Schnäppchen machen. Einerseits findet man dort Dinge, die man selbst brauchen kann. Andererseits gibt es dort äh, Dinge, die rar sind, selten und vielleicht sogar wertvoll. Und wenn man so schaut, was ist jetzt wertvoll? Wertvoll sind Dinge, die einen Markennamen haben oder aber Dinge, die einen kleinen Fehler haben. Es gibt zum Beispiel Münzen, die von, der, von Wert ja nur ein paar Cent sind, aber für einen Sammler Millionen wert sind. Genauso gibt es Briefmarken. Wenn die einen kleinen Fehler haben oder Überraschungseierfiguren, die einen Produktionsfehler aufweisen, die sind dann extrem viel wert. Und ich denke mir, okay, ich gehe jetzt zu diesem Baby- und Kinderflohmarkt und ich frage mal, ob ich dort ein Baby kaufen kann oder ein Kind aus den 70ern voll funktionstüchtig mit Kinderlähmung. Und ich möchte mal schauen, ob ich noch ein gut erhaltenes Exemplar am Flohmarkt, am Baby- und Kinderflohmarkt hier in Wien finde. Ich sich in meinem YouTube-Kanal kurz was fragen. Und zwar, wir sind hier auf einem Baby- und Kinderflohmarkt. Also, möchte ich hier ein Baby kaufen, aus den 70ern, gut erhalten, und weil ich auf Raritäten suche bin, hätte ich gerne ein Baby aus den 70ern mit Kinderlebung, weil die gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, die würde im Wert steigen. Jetzt suche ich, hat wer Habt ihr irgendwo unter der Theke eins Keins Keins eingesteckt. Aber wisst ihr, wo man die grünen lässt? Ah. Ich suche ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern, funktionstüchtig, und weil ich auf Raritätensammlung bin, suche ich eins mit Kinderlähmung, weil die gibt's ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und jetzt frage ich, haben Sie zufällig ein Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung? Puppen ein Puppenbaby hätten. Aber richtig nicht. Nein, das gibt es nicht. Alles klar, vielen Dank. Okay, baba. Das hier ist ja ein Baby- und Kinderflohmarkt. Ja. Darum suche ich ein Baby aus den 70ern. Ja. Gut erhalten und funktionsfähig Und bitte, wenn es geht, damit es eine Rarität ist, hätte ich gern eins mit Kinderlähmung. Weil Kinderlähmung gibt es nicht. Mehr. Ja. Haben Sie sowas zufällig? Nein, nein. nein, nein. nein. nein. kein Gott Baby. Gott sei Dank, nicht leider, Gott sei Dank. Alles klar. Gott ja. sei Dank, nein. Vielen Dank. Bitte gerne. Ich bin auf der Suche nach einem Baby, gut erhalten, aus den 70ern. Und weil ich eine Rarität suche, suche ich ein Baby mit Kinderlähmung, weil die gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Also habt ihr zufällig eins im Angebot? Ja, leider nicht, ne? Wisst ihr, wo ihr ans Grün kommt? Schon mal auf Willhaben Haben geschaut? Auf, oh, danke! Guter guter Tipp, glaube ich. Will Haben ist ja. so ja, immer auch bei Erdrängungsauflösungen und so, ne? Kommt oh, dann oft will. was zu sagen. Okay, ich sehe schon. Manche Leute verstehen nicht ganz, was ich will. Nein, ich fürchte auch, ja. Wobei auf Will Haben gibt es Dinge, die man immer immer gar nicht auf. haben will. Genau, genau, genau. Mhm. Danke sehr. Ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Gut erhaltenes Baby, Baby aus den, den 70ern. 70ern. Ja, ja. Und da ich auf Raritätensuche bin, suche ich ein Baby. Ein Baby aus den 70ern. 70ern. Ich bin ein gut Baby aus den 70ern. Ja, ja aber, nicht, aber Wieso? Wir sind, erst, wir sind erst Mitte 20. Nein. Wie wollen Sie uns? Ja nein. Okay, wir verstehen uns Ich suche ein Baby. Ein Baby aus den 70ern, ja. mit Kinderlähmung, weil die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, das wird im Wert steigen. Weil ja eine Rarität ist. <lacht> also haben Sie zufällig irgend sowas? ich Hätten Sie einen Tipp, wo ich sonst kriegen kann? schon ganz durch? Ich bin schon bei einigen und gewesen. Sie haben alle kein Baby aus den 70ern mit Kinderlähmung. Nein, ich, ich suche ein richtiges Baby. Funktionstüchtig aus den 70ern. Also Puppe? Nein, ein Baby. Ein richtiges Baby. -Suppe. Das ist ja ein Baby- und Kinderflohmarkt, oder? Ja. Da muss man ja ein Baby da kaufen können. Da muss man ja Babys kaufen können. Ja. Sie haben vollkommen recht. Danke. Und es gibt's nirgends. Da kann ich Ihnen doch nicht weiterhin. Wir haben auch kein Baby aus den 70ern. Wir sind ja jetzt bei einem Kinder- und Babyflohmarkt. Ja. Jetzt bin ich auf der Suche. Wir haben gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Okay. Ah, und da ich auf Raritätensuche bin, suche ich ein Baby mit Kinderlähmung. Weil die gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt frage ich schon die ganzen Standler, ob sie zufällig ans haben. Nein, habe ich leider keinen. Haben Sie keinen? Nein. Ah, schade. Hätten Sie so einen Tipp, wo ich ans finden Nein, kann? Nein, weiß ich nicht. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Aber viel Glück auf Ihrer Suche. <lacht> Danke sehr. Entschuldigung. Hallo, grüß, Gott. Ja, das ist meinem YouTube-Kanal. Kurz was sagen? Bitte. Und zwar, wir sind ja hier auf einem Baby- und Kinderflohmarkt. Ja. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Okay. Na, Baby. Ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern. Ja. Und da ich auf haritäten bin, hätte ich gerne Angst mit Kinderlähmung. Weil okay. die gibt es jetzt nicht mehr. Die gibt es nicht mehr? Nein, okay. die ist ja fast ausgerottet mit der Schluckimpfung okay. und so. Ja. Deswegen suche ich ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern mit Kinderlimo. Okay. Haben Sie sowas? Wir haben leider keine Sehma, Nein, okay. nein. Gott sei Dank. Ja. <lacht> okay. Vielen Dank. Danke. Noch. Alles Gute. Sie haben gute Sachen. <lacht> Darf ja, ich Sie, was, ja, sie was fragen, zu meinem YouTube-Kanal? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich mache ein Video für meinen YouTube-Kanal. Darf ich? Und zwar, das hier ist ja ein Kinder- und Babyflohmarkt. Und ich suche ein Baby aus den 70ern. Gut erhalten. Alles? Okay, danke. Halt, werdet ja, Sie was fragen? Da ich ja ein Baby- und Kinderflohmarkt ist, bin ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Gut erhaltenes Baby. Ja. Funktionssüchtig, aber ich bin ja ein Sammler, ich möchte eine Rarität. Darum suche ich ein gut erhaltenes Baby aus den 70ern, mit Kinderlähmung. Weil die gibt es ja nämlich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dass die im Wert steigen werden. Werden ja, die im Wert steigen? Das könnte etwas sein. Aber ihr habt es gell? Wir haben leider, leider keinen. Zu Hause haben wir Zu Hause haben wir einen, wie im ja. Zu Hause, ich glaube, Baby mit Kinderleben aus den 70ern. Du bist mein Mann. Sehr gut. Aber es schaut schon alt aus. Ach so, es schaut schon alt aus? Nein, nicht, also es schaut nicht gebraucht alt aus, sondern es schaut aus den 70ern. Okay, Ja, aber aber das wäre perfekt. Ich weiß nicht. Ist okay. Aber ihr habt sehr coole Sachen. Danke. Darf ich euch was fragen? Ja. Und zwar, ich mache gerade ein Video für meinen YouTube-Kanal über diesen Flohmarkt hier. Und äh, auf Flohmärkten kann man ja alte Dinge finden und auch Raritäten. Und ich bin auf der Suche, ob ihr vielleicht ein Baby funktionssüchtig aus den 70ern habt, in den 70ern haben wir gar nichts. Nein, ein Baby. Vielleicht nur mit Kinderlähmung oder so. Weil ja, die Kinderlähmung gibt es jetzt nicht mehr. Hat sie nicht. Alles klar, danke. Danke. Ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen Baby aus den 70ern. Und damit es ein bisschen im Wert steigt, hätte ich eine Rarität. Und zwar eins mit Kinderlähmung. Haben Sie sowas zufällig? Ja. ja die Kinderlähmung ist ja jetzt ausgerottet. Gott sei Dank. Und ich bin ich so. sowieso aus den 60ern, auch wenn es <lacht> Ende der 60er ist. Also ich kann nicht damit dienen, leider. Alles klar. Aber es das heißt ja Baby und Kind auf Thomas. Ja, ja, ja, ja. Keiner verkauft ein Baby. Ja, ich verstehe es nicht. Ich habe mich auch schon gewundert, das stimmt. Ja. Ich habe noch sagen lassen, nur Männer finden das lustig. Frauen überhaupt nicht. Das kann sein. Das kann Oder sein. Nur Männer kommen auf die Idee. Frauen kommen nicht auf die Idee. Ich weiß nicht. Komisch, gell? Und Im Kindermuseum habe ich mir das auch schon getan. Ja! ja, ja. Richtig! Ja, ja. Oder ein Kinderschnitzel. Genau. Das ja. ist ja auch nicht aufs Kind gemacht. Ist total irreführend. In der Werbung könnte man dafür geschimpft, wenn man das macht. Irreführung des Kunden. Das war der Flohmarkt hier in der NGC halle Das Baby und Kind auf Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich habe kein Baby gefunden. Weder eins auf den 70ern noch sonst irgendwie. Ähm, war irgendwie noch komisch und auch enttäuschend, weil immerhin Baby und Kinder okay? Wenn es drauf steht, muss es auch drinnen sein. Oder nicht? Verstehe ich da irgendwas ist nicht falsch? Ich weiß nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall für mich eine Mogelpackung. Baby und Kinderflohmarkt. Das heißt, ich muss dort auch Babys und Kinder kaufen können. Wenn ich nicht nur vertrauen kann auf das, was oben steht. Wie soll dann die Welt funktionieren? Ehrlich. Ich bin schwer erschüttert. Kein Baby, keine Kinder am Kinderflohmarkt. Es ist.. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es geht echt nicht so weiter. Es ist. Ich weiß nicht. Ehrlich. Schräge Sache. We lost it.